Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 hier in Ungarn. Seit Langem bin ich mal besser gewesen im Quali als der gute Rocky, aber man muss dazu sagen, nur durch einen Bug. Ja. Der gute Bottas, der hat auf einmal eine Zeit hergezaubert aus dem Hut. Hm. Er dachte sich einfach so, mal, ich mir Der Rocky hält mich da auf. Charlie Whiting, bitte rechne mal aus, wie schnell ich ohne die Behinderung wäre. Nein, er hat, hat einfach gesagt... Ja, bring mich mal auf P1 einfach, damit ich ihn rauskriege. Der Wingman hat fliegen gelernt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das ist die Strategie und wir starten. Ja, meine Strategie seht ihr auch. Ich darf natürlich jetzt vom Platz 11 oder 12, äh von 11. Damit habe ich natürlich die perfekte Position, aber hätte ich es in Q3 geschafft, wäre wär ich auch auf dieser Strategie gewesen, weil ich mich ja mit Soft qualifiziert hätte. So, nutzen wir diese Runde was ist sich bei Auto mir noch groß Auto sagen also ich habe einen großen nachteil ich kann keine 1 fahren ich habe einen großen vorteil ich habe immer frische reifen und zwar immer die weicheren reifen sogar ich könnte auch, auf die mediums gehen muss ich kann auch eine zwei stop fahren da bin ich vier sekunden langsamer ja aber das dann hast du nicht mehr deinen platz 11 vorteil ja ist auch noch vier sekunden langsamer aber ich könnte es theoretisch und auf Soft halte ich mir die F äh, Wahl frei, ob ich auf eine 1 oder 2-Stop gehe. Paris hinter mir ist auf Soft. Droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Naja, kann man in der Aufwärmrunde nie sehen, wie abgenutzt die Reifen sind. Das würde mich manchmal so sehr interessieren. Mhm. Okay, hoffe, inter wir Regen haben, hat er mir gesagt. Ja, der hat mir auch gesagt. Das fand ich auch super. Danke, Jeff. Hätte ich nicht gedacht bei dem klaren Himmel. Ja, also ich sehe da schon Regentropfen, Jeff, aber... Scherz, ja, da sieht man gar nichts. Und was auch interessant zu sehen ist, ist, Bottas hat zwar in Q2 die schnellste Zeit gehabt, aber hier hat er versagt, er ist genau vor mir nur in Q3. Vielleicht kann ich ihn gleich in der ersten Kurve schnupfen und dann würde ich meinen Teamkollegen hier bei der Meisterschaft helfen, wenn ich Bottas hinter mir halte. Boah, meine Vorderreifen sind noch bei 84 Grad, die kriege ich einfach nicht warm. Meine sind alle schon wieder bei 90. Ich weiß nicht, was ich anstelle. Würde ich die auf 90 kriegen, wäre das ganz cool. Würde ich sie unter 90 kriegen, wäre das recht cool. Also meine Hinterreifen kriege ich auf 87. Meine Vorderreifen sind bei 84, 85. So, das habe ich jetzt alles angepasst. Dann gucken wir mal. Warte, du bist auf PC. Wen hast du 11. überholt? Ich meine, du bist gerade virtuell PC. Ja, ich habe seins überholt anscheinend. Ich hätte eigentlich alle überholen sollen, weil dann hätte ich einfach meine Temperaturen übernehmen können. Dann wärst du aber irgendwann mit jemandem kollidiert und wärst disqualifiziert worden. Die dann sei jetzt bin ich vorbei, komm, ohne es zu merken. Auf die <lacht> so, dann stellen wir hier mal Benzin hoch. Und... Der Start ist... Gone. Boah, ja, die, die Ultrasoft... Die ultra haben so viel mehr Leistung. Oh Gott, aber Hülkenberg hat einen sehr guten Start und jetzt bin ich hier in der Klemme. Muss hier mit Hülkenberg rüber und habe hier gleich eine größere Kollision mit Hamilton. Hülkenberg hat sich da einfach neben mich gequetscht. Ich weiß nicht, was er damit wollte. Safety Car. Und ich bin sogar fast am Überlegen reinzugehen. Ich habe einen komplett kaputten Frontflügel vorne. Mhm. Ich kann Danke. zwar eh alle hinter mir halten, aber... Danke fürs Helfen. Guck mal, wer hinter dir ist. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab dir, ich hab glaub ich, das halbe Feld da weggeräumt. Ja, die, die, da hatte ich total in die Lücke gehabt. Aber hast du gesehen, was mein Problem war? Hülkenberg hing mir am Heck und Hamilton hat auf die Bremse gehauen. Ich musste ich hab, einfach überstehen. Ich hab erst auf Seins geschaut, dann hab ich, ich hab ich nur gesehen, wie du mit äh, Hülkenberg nach rechts auf die Wiese abgerutscht bist. Ja, ich musste vor Bottas, Bottas ausweichen und dann bin ich vorne mit Hamilton kollidiert, weil ich einfach komplett das Kannst du mal kurz das Feld aufhalten? Ich ja, hab ich mir auch gedacht, könnte ich machen. Das wäre sehr nett. Sehr, sehr nur nett, danke. Falls Vettel reingeht, werde ich aber jetzt pushen, das ist klar. Vettel geht nicht rein. Keine Sorge. Aber ansonsten will ich zumindest nicht ganz hinten rauskommen. Ich glaube, ich kann sogar mit Softsoft -Soft durchfahren. Ich probiere es, glaube ich, einfach mal. Ja, du wirst halt nur weit nach hinten fallen. Muss dann dich halt erstmal hier vorbeikämpfen. Ja, aber was bringst du mir, wenn. Es ist jetzt eh. Safety Car, das heißt, ich kann es perfekt nutzen. Jetzt muss ich kurz das Delta wieder grün kriegen und ich kann jetzt reinfahren. Oh Gott, zum Glück ist Safety Car. Ich habe nämlich das Delta wieder grün gesehen und bin mit 180 in die Box gerauscht. <lacht> Weil mir dann erst gekommen ist, ach scheiße, ich muss ja halt von der Boxenlinie noch mal abbremsen. Jetzt hm. machen einige einen Reifenwechsel. Das überrascht mich. Ich dachte, dass jetzt nur die mit Schaden reingehen. Ja, Hückenberg geht wegen Schaden rein, aber die nicht. Hm. Interessant. Ja okay, hat mir zwar keine Position gebracht, aber ist egal. Trotzdem vielen Dank für den Versuch. Ja. Der war das sogar der reine, ist interessant. Ricardo jetzt hier auch auf Soft. Sagen wir so, gut. ich habe einen Vorteil. Ich habe jetzt den unbeliebten Ultrasoft, der mir nicht gefallen hat über die Distanz, schon mal weg. Der Soft hat mir besser gefallen über die Meer. Ja, dafür musst du halt jetzt ja jeweils 17 Runden mit dem Soft abspielen und das ist das ist die schnellste Strategie wäre nach dem Vorhersagen also mit als Soft Medium hast du gesagt theoretisch aber du musst dich durchs das Feld kämpfen musst du bedenken also ich werde jetzt hier nichts überstürzen ich werde halt einfach ja du wirst halt Zeit im Feld verlieren werden wir sehen wenn ich hier halt relativ frei fahren kann sagen wir so ich habe aber schon mal einen Boxenstopp mir gespart jetzt, ich fahre auf einer 1 Stop sozusagen genauso wie du jetzt und den ganzen Rest können es mir helfen, gegen den ganzen Rest, gegen dich natürlich nicht, wenn du 1 Stop fährst, aber gegen den Rest schon. Ja, bei einer 1 muss ich halt jetzt gucken, dass ich schnell fahre im ersten Sekt, äh, im ersten Sekt. Sagen wir so, ähm, die anderen fahren alle hinter mich, wenn sie einen Boxenstopp machen, dann in drei Runden. Die ganzen ultrasoft fahrer in, die in Q3 waren, und den Rest hier kann ich schnupfen, so wie, wie Straw oder so. Ich habe nur Bedenken, dass einige noch während des Safety-Cars gleich reingehen. Dann würden sie nicht gleich wieder hinten dranhängen und dann wäre mein Vorteil nicht so groß. Ja. So. Kann du dafür... warme Reifen, wie immer. Schon 90 Grad, 95 Grad vorne und das in einer langsamen Safety-Car-Runde. Frag mich nicht, wie. Ich Krieg meine Reifen nicht warm. Das Gute ist, ich komme jetzt deutlich besser durch, durch den Stint durch. Das heißt, es muss weniger Runden auf Medium fahren. Ja. Also fährst du einen Stop? Ich kann auch nur zwei Stopp fahren. Du kannst sogar fast Soft ultrasoft probieren, wenn du sehr lange in den Soft jetzt durchhältst. Könnte ich, mache ich aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wie sehr du da mit Vettel um den Sieg kämpfst. Mhm. Wenn du es riskieren musst, glaube ich, würdest du sogar riskieren. Ich bin da eigentlich, ich habe eigentlich besser, ich habe es eigentlich besser wegen der Strategie. Mhm. Also, eigentlich habe ich eine recht gute Ausgangschance für den Sieg. Mit Medium hätte man nicht durchfahren können, oder? 30, 35 Runden, was das Nein. Man Nein. Gut, dann war es die richtige Entscheidung, mich auf also den, zu gehen. Ja, hätte ich, ich denke mal, ich hätte den mit viel Glück auf 25 Runden äh, bringen können, aber. Ich fahre jetzt ganz, ganz vorsichtig. Ich weiß, wie das endet. Bei ich Safety Car Restart. Ich, ich will nämlich nur keinen Schaden, das ist alles. Vettel wird eh reingehen. In zwei, drei Runden. Ja. Oh Gott. Ach scheiße, sorry Stroll. Ich bin ich überrasch jedes Mal, wenn.. Also ob jetzt schon wieder DRS aktiviert ist. Okay. Ist es ah, aktiviert? Nee. Das steht deaktiviert! Ja. Ja und.. Weil diese Runde Wurs. eigentlich aktiviert worden wäre. Ne, letzte. Deswegen schreibt es deaktiviert, weil es es vorher nicht hinschreiben konnte. Also Stroll habe ich schon mal. Zwar ungewollt, aber egal. Also erst hat mich Hamilton direkt überholt am Start, aber dann konnte ich es irgendwie noch verteidigen, aber Vettel fährt jetzt ein bisschen weg. Ich will aber auch erst die Reifen warm kriegen, bevor ich irgendwas mache. Boah, Leclerc fährt so langsam hier. Ich glaube, ich werde jetzt gleich einen etwas riskanteren Move da rein. Nee, hier bin ich auf den Curb gekommen. Jetzt kann ich nicht riskieren. Runde. Oh, man. Die Reifen fühlen sich so komisch an. Das Auto ist insgesamt sehr, sehr instabil gerade. gefühlt. Das Auto, ja, das habe ich mir eben auch gedacht schon in der Einführungsrunde. Auto fühlt sich komisch an. Liegt vielleicht auch daran, dass ich andere Autos seitdem gefahren bin. Oh, Serotkin hält hier Leclerc so auf. Da ist schon eine riesen Lücke nach Serotkin zu Ericsson. Ich traue mich hier einfach nicht vorbei. Ich glaube, ich werde es am Ende von, von Kurve 1 probieren. Da werde ich einfach reinstechen. Sonst kostet mich Sirotkin hier so viel Zeit, aber Leclerc fies mehr. ich habe einfach ein Downforce-Setup, das ist mein Problem, ich habe keine Highspeed, Leclerc und Sirotkin hängen mich ab auf der Geraden. Hm. Ich kann hier vielleicht in Kurve 2 rein reinprobieren, theoretisch. Nee, nee, nee. Das wird nichts, wenn ich so probiere. Und Ricardo kommt auch nicht ans Stroll hinter mir vorbei, das ist richtig witzig. Man kann hier einfach nicht überholen. Ich dem Auto aber auch noch nicht so viel zu, muss ich sagen. Oh Gott, ich bin hier wieder, ich bin das ganze Qualifying nicht auf diesen Körb gekommen. Jetzt schon zweimal, seitdem ich in der Saison Ich fahre halt so langsam, dass ich in der Kurve zu weit nach innen komme. Das ist gerade mein Problem. Deswegen komme ich immer auf diesen komischen Körb da in der Rechtskurve. Der so tödlich ist. Ich habe halt jetzt schon fünf Sekunden auf Vettel. Weil ich mich jetzt erstmal langsam ans Auto gewöhne. So, Vettel geht auch rein. Ich hoffe, dass ich vor Vettel rauskomme, weil dann... wäre meine Strategie zumindest in der Hinsicht gut gewesen, aber es sollte eigentlich relativ sicher so sein. Es gehen nur zwei, drei Autos rein. Die anderen gehen nächste Runde. Ja, aber es ist von manchen Teams gar keiner reingegangen. Wobei, die sind leider hinten eher ah, auf Ach, Scheiße, da kommt Vettel, aber ich habe ihn, ich habe Vettel. Leclerc macht einen Angriff gegen Sirotkin. Als ob ich dafür einen Schaden bekomme. Ich habe ihn nicht mal wirklich berührt. Egal, ist nur gelber Schaden, das geht. Ja. Den, ja, den spürt man eigentlich gar nicht. Es war auf jeden Fall eine richtig komische Situation. Ich habe... Leclerc ist einfach reingezogen, weil er erst links war und mit c leichte Berührungen hatte und ich war innen. Und dann habe ich halt einen ganz leichten Schlag abbekommen, aber war nicht gut. Oh, hinten gelbe Flagge. Da hat's es ein... Mc äh, da hat's Bottas erwischt. Bottas oder... Nee, Herr Bottas ist direkt hinter, hinter mir. Hamilton ist raus. Perfekt. Da spielt Spiel er mal wieder in die Karten. Aber Bottas ist natürlich nicht so jetzt raus. Jetzt ist Raikun und Bottas hinter mir. Die werden aber sich gleich verabschieden. Nee, Leclerc, da kann man nicht rein. Und der nächste ist raus. Wieder eine gelbe Flagge hinten. ich sehe nirgendwo gelb also es war gerade gelber ist anscheinend keiner rausgeflogen da hat der McLaren einfach nur einen Fehler gemacht Ja. ich habe irgendwie gar kein Gefühl im Auto das ist seltsam Und Sirotkin hängt mich gerade etwas ab das gefällt mir gar nicht ich lasse Leclerc nicht zu sehr durchhuschen, ich werde ihn nicht wieder zurückstechen in der Kurve 1 so. da dränge ich ihn etwas weit weil ich kann hier nicht durchlassen sonst ist aus Gelbe Flagge hier wieder wahrscheinlich noch von Hamilton. Ja, Und ich bin aktuell wieder in den Punkten. Das ist schön, es waren doch einige jetzt wieder in der Box. Ja, ich komme einfach nicht irgendwie rein. Das Auto fühlt sich echt komisch an. Bei mir ist selber, aber ich bin im Quali so gut klar gekommen. Und hier vielleicht sind es doch die Softs, die über ein paar Runden einfach nicht mehr angenehm sind. Ich glaube, wow. sie einfach daran. Dass, dass, dass das Quali ein bisschen her ist. Zumindest ich bin ja auch noch andere Fahrzeuge gefahren, dann kann das ich sein, dass ne ich mich einfach ans andere gewöhnt habe. Oh Gott, was macht hier Ricardo? Habt ihr das gesehen? Was war das für ein Kamikaze-Move von ihm? Das ist Ricardo. Das war ein kompletter Kamikaze-Move. Der hat mir gegen das Heck geschlagen <lacht> links und ist dann rechts hingezogen. Ja, zieh durch, Ricardo, zieh durch. Bevor du mich noch komplett abräumst. <lacht> ich hab gerade schon mein Auto in der Wand gesehen und zwar richtig. Das war wirklich Katastrophe was angestellt, aber Fett lasse ich nicht durch, den halte ich auf. Für die Meisterschaft. Der zum Für dich. Beträgt so viel Teamunterstützung muss schon kommen von mir. Das sind unsere heutigen Konkurrenten, Perez. Als HS pilot Ja. Was macht Vettel? Das kann doch nicht wahr sein, der hat... Was... Fahre ha, ich, ich fahr hier wieder ohne... Was, wie kann das sein? Ähm... Dieser... Vettel hat mich hier ja einfach außenrum überholt in dieser Linkskurve. Die, wo Bevor dieser Rechtskurve kommt. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, der ist einfach mit 250 da gefühlt drei, rechts vier, an mir vorbeigeschossen. Ich habe ganz okay. normal angebremst. Du glaubst nicht, oh, was du glaubst, ich was sehe. Meine Reifen haben etwa 95 bis 100 Grad Kerntemperatur. Und gelbe Flagge, irgendwer ist raus. Oder hat wieder irgendwer so einen Fehler gemacht. Doch, es ist jemand raus. Da getränkt. ist ein Ferrari, Raikön ist raus und ein Williams hat es erwischt. Perfekt. Es läuft gerade ganz gut für uns. Glaub... Und mein Reifen ist schon wieder am Überhitzen und das es einfach nicht. Ich bin so langsam. Ich habe zwar gerade auch kein DRS angehabt, aber so viel schneller als Leclerc jetzt auch nicht mit DRS, äh ERS. Aber ich kann zum Glück einfach spät bremsen mit diesem Setup. Also ich würde noch nichts aufgeben. Also ich glaube schon, glaub, dass runterst... Schaden macht mehr, als ich gedacht habe. Ja, ist eine Strecke, oh die viel Downforce oh braucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich habe gerade einen richtigen Fahrfehler gemacht. Das hat mich zwei Positionen gekostet gegen Leclerc und Bottas. Und Verstappen hat mich jetzt noch geschnupft. Ah, Bottas, okay. Aber Verstappen könnte ich mir hier wieder schnappen. Nee, das ist zu riskant. Hier kann man einfach nicht überholen. Ah, Mann, ey. Und Leclerc macht einen Fehler. Er kollidiert mit Bottas. Bottas ist aber vorbei an ihm dadurch. Was bist du bisher so gefahren für Zeiten? 24-1 ist mein Beste. Ich weiß aber nicht, wann ich die gefahren bin. Okay, dann bist du deutlich langsamer. Meine Schnellste ist 21,8. Wobei ich kämpfe natürlich nicht. Verstappen und Leclerc kollidieren hier nochmals. Die Top-Teams sind einfach so viel schneller. Die überholen hier einfach Autos außen und Leclerc wird von der Strecke gedrängt hier. Von ja, ähm, Hamilton hatten wir eben einfach schon im ersten Viertel der Gerade überholt und da gab es noch keinen DRS. Hülkenberg versucht die letzte Kurve innen. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Jetzt werde ich von rechts von Hültenberg überholt, links seins. Welche Seite entscheidet sich Hültenberg? Hülkenberg entscheidet sich gar nicht und mein Frontflügel ist kaputt. Was war das? Er zieht mir einfach vors Auto. Depp. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Kein Bock mehr auf den Kerl. Das heißt, ich muss leider diese Runde schon wieder rein. Alles kaputt? Rot vorne, das ist nicht mehr fahrbar. Hm. Mm. Das Problem ist, Medium ist ganz, ganz eng, wenn man es durchfahren will. Andere Alternativen habe ich nicht, ich gehe jetzt rein. Ja. Schade, das hätten nämlich glaube ich hier zwei äh, ein Doppelsieg werden können. Ja, aber die CPU, die fährt hier so besoffen, das ist nicht mehr normal. Vielleicht kommt noch mal ein Safety-Car, dann habe ich noch mal eine Chance, aber... Ansonsten werde ich hier wieder auf crash gehen. was der Hülkenberg gerade angestellt hat. Ich, ich konnte einfach nicht mehr ausweichen. Ich bin nach rechts rüber und auf einmal hat er wieder rüber, nach links gezogen. Und ich war auch in dem Moment nach links gezogen, weil ich natürlich ausweichen musste. Hm. Aber im roten Flügel überholt mich selbst Gasli also. Ah. Ja, aufpassen, dass ich mich nicht wieder zerstöre wie im Quali. Boah, das muss man schaffen. Ich habe genau 80, als ich rein bin, geschafft. Und das mit selber bremsen. Nice. Leben am Limit. Ich habe das bist gut, das dass... Bin ich bin schon die ganze Zeit. ist doch reingegangen? Die beiden Forst India sind hinter dir, sehe richtig? Ja, weil die auf Soft sind. Da muss ich ein bisschen supporten gleich, damit sie diese Doppelposition erhalten da können. Das Gute ist, Bottas und so wurde eine Weile aufgehalten im den Verkehr, genauso wie Vettel. Und dadurch könnte es sein, dass ich am Ende dennoch vorne bleibe. Trotz, dass ich gerade sehr, sehr langsam fahre vom Gefühl her. Aber ich fahre konstant niedrige 22er oder hohe 21er Zeiten. Ja. Ich versuche jetzt ein bisschen zu pushen, wenn ich sehe, dass nichts mehr drin ist, dann gehe ich einfach auf langsam und crash cool. Okay, das war gar nichts. Das Aha. Perez ist also mein Konkurrent in dem Rennen, der auf 3 ist. Alles klar. Okay. Die sind ja, jetzt kann ich es vergessen. Ich habe gerade mein Auto hier weggedreht auf dem körper ich, ich war gerade irritiert, warum hier gelb ist. Und dann habe ich auf die Karte geschaut und dann habe ich... Dich gesehen und Boah, die Mediums, genau. die gehen gar nicht. Ich, ich habe einfach keine Traktion auf denen. Soll ich vielleicht doch aufs auf eine Dings gehen? Das weiß eigentlich nur, weil ich mich gerade erst immer dran gewöhnen muss, aber bisher gefallen die mir gar nicht. Ich meine jetzt weißt du bis vier Sekunden schneller, äh, langsamer nur. Schau erstmal wie es gleich aussieht. Und dann kannst du entscheiden. Ja, ich fahre ja sowieso noch ein paar Runden. lass dich hier gleich mal durch. Wir wissen sowieso, eine Runde Rückstand bedeutet nichts. Du kannst immer noch in die Punkte fahren. Ja. Da werde ich halt ab jetzt eher auf crashkur setzen als auf schnelles Fahren. Ich werde jetzt noch mal eine Runde probieren und wenn ich sehe, dass ich nicht mal mit dir mithalten kann, dann stecke ich zurück. Warum sollst du mit mir mithalten können? Ich fahre auf weicheren Reifen. Aber angefahren. Ich habe Frische. Naja, meine Reifen haben 36%, die haben vielleicht eine leichte Abnutzungserscheinung. Boah, ich rutsche einfach so. Nee. <lacht> Mit dem Medium setze ich auf crash Kur. So, die forst lasse ich durch und dann wird aufgehalten, was geht. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Van Dorn auf 4 WTF Sorry Van Dorn, aber du musst ein bisschen aus. Es sind den halt, den sind halt alle noch nicht reingegangen. Ja. Ich mein, Ach komm, aber Van Dorn, das könnte ich ihm nicht antun, so eine gute Position zu nehmen. Ich habe ihm jetzt im Flügel leicht beschädigt und jetzt muss er selber weiterfahren. So, lass ich dich. Dann ist Vettel mein nächstes Opfer. Vettel ist bei dir. Ja, Vettel ist hier P5. Teamkollege, ja, du kannst dich wirklich nach mir fragen, weil du sonst ganz andere Daten bekommst. Mm. Weil ich ja eine Runde zurückhänge. Oh, und ich habe Vettel zerstört. Das war ich nicht gewollt. Ich wollte nur kurz ausbremsen, aber ist mir einfach drauf gefahren. Oh man, jetzt zerstört schon fast die Spannung um den Sieg. Re Ricardo hat sich überschlagen. Die F. Ja, ist einfach hinter mir, dass ich überschlagen. Ricardo ist raus, weil er sich überschlagen hat. Der liegt über in die Kopf wie bei der letzten Kurve. Frag mich nicht wie! Der ist einfach hinter mir abgehoben! Top-Team sterben! Ich habe ihn nicht mal berührt! Wenn du willst, kann ich dir einen Top-Fahrer am Leben lassen, Bottas zum Beispiel. Ja, Bottas ist auch der, der am ehesten noch eine Chance hat äh, zu gewinnen. Ja, dann lass ich dir den am Leben und dann bleibt hier wegen Spannung dabei. So, Bottas zieht durch. Und den Rest kann ich eliminieren. Aber irgendwie fühlt sich das Spiel komisch an. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß es echt nicht. Ich verstehe nicht. jetzt. nicht zu. Viel. Bottas bleibt hier halb stehen. Was hat er für ein Problem? Ich glaube, Bottas hat einen Motorschaden. Langsam wieder fährt. Nein. Bottas hat, hat einen Motorschaden. Ein Torosse stehen geblieben, glaube ich. Ne, ist ein Red Bull. Okay. Er fährt jetzt wieder. Komischerweise. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, das würden keine Punkte für in India heute, weil die fahren doch. eine halbe Sekunde hintereinander. <lacht> doch, doch. Schau mal, wie viel Platz sie haben zu sein. Dafür werde ich sorgen, dass das reicht. Aber die sind keine Konkurrenz, weil die auf derselben Strategie sind wie ich und 10 Sekunden hinterher hinken. Nach 15 Runden. Ja, vielleicht fährst du, die Me Be Between, die Mediums haben sich okay. eingefangen, also du kannst du es doch machen. 10, Sekunden. Wann sollte ich denn eigentlich rein? Runde 15 bis 22 ist mein Fenster dafür. Ich fahre einfach so lange wie möglich auf den Soft, weil die Mediums sind halt langsamer. Mein ich mehr, Runde 13 war es mit Ricardo. das muss ich dir nach dem Rennen sofort zeigen, das sah zu witzig aus. Der einfach abgehoben ist und dann sich mehrfach überschlagen hat. <lacht> so einfach aus dem Nichts, so tschüss. Und Gasly war doch stehen geblieben, du hast recht. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen. Ich mach hier gerade ein bisschen Racing mit Science. Der erste Force India geht rein. Peres macht einen Undercut. Das Team bevorzugt ihn anscheinend. So hinter mir ist ein Red Bull rausgekommen. 5 Sekunden Verstappen. Ist aber eine Runde zurück. Ja, natürlich ist er eine Runde zurück. Und der Force India kommt vor Carlos Sainz raus. Ziel erreicht. Interessant, dass es kein, keine Verwarnung gerade gab. Ich bin in der Schikane gerade ausgefahren, oh, weil... Rundenzeiten sind ungültig nun im Rennen, wenn du nur eine Verwarnung kassiert hast in der Runde. nicht zu schnell. Also, du kannst nicht mehr die schnellste Runde mit einer Verwarnung kriegen. Aber im Qualifying kann man damit die Bestzeit kriegen. Ja. Aber nicht im Rennen. Das ist wichtig. Für ich bin nämlich in der Schikane gerade ausgefahren, weil es nicht anders ging. So, 21.8 bin ich wieder gefahren. Eine zehnte langsamer als meine Bestzeit bisher. Aber Bottas hat anscheinend wirklich stärkere Probleme. Der fällt so stark zurück, selbst ich hänge den ab. Gerade mit Seins. Das ist natürlich das heißt schade. Was, wenn Seins und ich Bottas abhängen. Ja, ist natürlich schade, weil es wäre halt Spannungselement gewesen. Und da kommen die fast in der nebeneinander raus, das kracht sogar! Sie simulieren hier das echte Team! Passt doch. Oh Gott, was war das? Ja, jetzt muss ich Seins hier loslassen erstmal. Schade! Hab grad Spaß, wegen mit ihm zu racen. Wie gesagt, wenn es möglich ist, würde ich am liebsten die äh, schwierigkeiten ein bisschen höher stellen. Wenn es für dich okay ist, aber... Ich auch gerne, also, wenn sie mir nicht so in die Kare fahren wie hier in dem Rennen, dann geht auch eine Schwierigkeit höher. Bloß, die sind mir halt jetzt mehrfach in die Kare gefahren dadurch hat es halt für mich etwas... eher vermiest. Ansonsten würde auch eine höhere Schwierigkeit für mich gehen, sonst wäre ich ja wahrscheinlich sogar vor dir. Na, ja, vielleicht... Na, ich... äh, ja, wer also weiß. Nicht aktuell aber nach deinem Boxen zu müssen wieder. Ja, aber wir erst noch einen zweiten Stop einlegen müssen dann. Ja, aber meine Pace hier war eigentlich relativ gut gewesen. Ja, aber nicht viel viel besser als meine, also. Ja. Vielleicht war ich ein bisschen ich besser, glaub, aber... geht diese Runde rein, oder? Ne, warum fährt seins eigentlich immer noch weiter? Und warum ist seins immer noch nicht äh, auf den Top 3? Top 4? Also. Ja, warum ist er nicht in den Top 3? Trotz dass die vorhin rein. gestoppt haben. Ja, weil die Force India Hilfe hatten von mir. Ja, aber trotzdem. So Raikön. Ja, so ist schön. Jetzt äh, beschaffen wir mir mal ein paar Punkte. Raikön, du bist der nächste Kandidat. Du bist auch schon viel zu weit weg, dass du noch eine Chance hast. Deswegen wirst du eliminiert. Ach Van Dorn, ja dich las muss ich durchlassen. Komm hier in den Platz durch, danke. Van Dorn muss supportet werden. Und da gibt es eine Massenkarambolage, da ist irgendein Tor Rosso reingefahren. Warum sehe ich nur 14 Fahrer im Feld oben? Da ist ein Tor Rosso irgendwie neben der Strecke stehenden Raikön reingefahren. Frag mich nicht, wie er das geschafft hat, das war hey, Hartley. Ich bin gerade meine persönlich schnellste Rennrunde gefahren. Brenton Hartley hat es geschafft, einfach in ein rechts neben der Strecke stehendes Auto zu fahren. <lacht> ich bin gerade so meine, meine schnellste Rennrunde gefahren, obwohl ich auf Standard fahre und nur auf ERS hoch. Ja. Also die Reifen bauen gar nicht ab, obwohl die 50% haben. Ich könnte überlegen eine 1 Stop zu fahren mit Ultra. Ja, mach. Wenn du dann Spaß hast. Gönn dir den Spaß, du hast so viel Platz nach hinten. Fahr doch einfach eine 2 Stop, damit es spannend ist. Verstehst nee Eine Soft- und Ultra-Strategie ist langsamer, deshalb. Wobei ich weiß halt, na so lange zweimal Ultra fahren sogar noch. Ja, das ist ja eine normale Strategie. Eine Zwei-Stop, zweimal Ultra, einmal Soft. Aber nee, Wobei das doch bei mir wurde vorgeschlagen: äh, Zweimal Ultra und einmal Soft ist vier Sekunden langsamer als einmal Soft und einmal Medium. Bei mir sollte man Soft, Soft, Ultra wenn dann fahren. Also bei mir wurde das empfohlen, dass man jeweils fünf. Runden, 6, 5, 6 Runden auf Ultras werden dann nochmal den Rest auf Soft. So, dann tue ich mir jetzt gleich noch ein paar Runden auf Medium an. Dann parken wir hier mal kurz hier, weil da kommt Sirotkin. Warte, der Salon ist jetzt schon zum zweiten Mal überrundet, gleich. Nee, Alonso kann noch nicht zwei überrundet werden. Dann, das ist was, äh, dann ist Verstappen etwa hinter Alonso oder was? Ja. Oh, In Korb. Okay, Verstappen ist auf 12 und der ist schon überrundet. Es sind auch noch 13 Fahrer. Der hat sich gerade wohl anscheinend viel mal gedreht. Ich habe gerade eben noch gesehen, dass. Jetzt sind es auf einmal 12. Was machst du? Hülkenberg. Ist Oh! Das war nicht gewollt mit Sag mir, ob dir gut geht. Willst du mich verarschen? Es hat ihn etwas härter erwischt als gedacht. Einen guten Hüken. Ja, mein Rennen ist auch vorbei. Du bist jetzt nicht kaputt, oder? Doch, ich bin reingefahren. Weil es direkt vor mir passiert ist. Der war hat schon seit 10 Sekunden gestanden. Ja. Ups. Willst du mich verarschen? Es war Safety Car, da musst du aufpassen. Es war kein Safety Car bei mir. Doch, und bei stand schon Safety -Car. Bei mir war Rennpace. Bei mir stand Safety Car. Willst mich hast du mich verarschen? Nein! <lacht> da Aber ich hab doch gesagt, Wie Vorsicht, da hat sich erwischt. Das hast du eine Sekunde gesagt, bevor ich in ihn reingefahren bin. Willst Wenn du mich verarschen? Ich so wollte dich ja noch nicht mal eliminieren eigentlich so wirklich. Im Qualifying habt hast du und Hülkenberg mir doch schon alles zerstört in der einen Runde. <lacht> genau, in dieser Kurve. Nein, eine Kurve danach. <lacht> ja, aber ungefähr. Also Déjà-vu war das gerade. Ja toll. Yay! Ich kann wieder in die Punkte fahren. Mein Safety hat sich mir gewünscht, da bist du gekommen. Fahrschein. Ich hoffe, du kriegst null Punkte in dem Rennen. Weil das da hast du echt keine Punkte verdient. Ich glaube, irgendwas stimmt mit einem der Force India nicht. Vor mir ist ein langsamer Force India. Ja, Ocon, Ocon auf 1. Was ist mit Peres hier los? Peres auf 6. Was hat der angestellt? Peres, du Idiot! Ich das will euch hier ein Doppelpodium geben und du verkackst es! Peres hat einen Reifenplatten vorne links. Jetzt fährt dieser Depp auch noch über die Schäden drüber. Ich glaube, ich spinne. Warte, es waren elf Fahrer. Scheiße, ich krieg doch keine Punkte. Ja. Ich muss noch einen eliminieren. Ey, Bottas! Nein. Äh, ich versuch's jetzt richtig, weil jetzt ist es Safety Car, das heißt, ich habe die Chance aufzuholen. In welcher Runde ist der Führende? 21. Ach fuck, ich muss mich jetzt zurückrunden ich muss jetzt rückrunden, ich habe dich doch auch schon überrundet. Ja, ich wusste aber nicht, ob, ob konnte mich überrundet. Ja, hatte er, ich habe ihn ja durchgelassen. Oh mann. Seins dritter? Vor allem, was was soll die Scheiße? Das ist halt, jetzt jetzt hat Bottas die Chance auf einen Sieg. Dabei hät, dabei ist gerade die Williams auf 4 und 5. Und die sind auf ihrem letzten Reifensatz jeweils. Ja, ich wollte dir ja eigentlich die ganze Zeit helfen und Föckenberg dort war halt nicht gewollt und ja dann ja. Ich sieht hab halt nie, nicht so gut aus. Wann habe ich das letzte Mal gesagt, dass du mir helfen sollst in dem Rennen. Du hast es ja nicht gewollt, dass ich dir helfe. Ich habe es einfach getan, weil ich mir damit gleichzeitig auch noch helfen wollte. Mhm. Toll. Dass das jetzt einen negativen Nebeneffekt hatte, war nicht mein Ziel. Ich konnte ja nicht wissen, dass du ihn nicht siehst. Ja, wenn wenn wenn grüne Flaggen sind, dann fahre ich schon nicht. Da war Safety Car bei mir gestanden. Bei mir war grüne Flagge. Gut, ich darf vielleicht die Safety Car Leute überholen, dann kann ich mich zurückrunden. Ich hoffe, dass Safety Car bleibt eine Runde. Ich hoffe nicht. Wenn nicht, dann habe ich keine andere Chance, weil hinterherfahren tue ich mir nicht an, dann noch. Du, Runden nein, du schießt kurz. dann nicht noch ein paar andere ab. Einen zumindest noch. Okay. Ich schieß dir gerne auch Bottas ab. Ja, Bottas kann ich mit leben. Aber sonst ja. niemanden. Stroll, schade. Sorry, Stroll. Hast du ihn erstmal schön richtig rausgenommen? Nee, nee, ich habe ihn nur kurz erwischt. Lasst, macht mal Platz hier, ihr Deppen. Ich muss mich hier zurückrunden. Oh Gott, Safety car. Wär zu schön, wenn du da reingefahren wärst. Aber das Safety Car bleibt noch eine Runde. Das ist richtig gut. Soft ist ausgewählt und mit dem kann ich dann durchfahren. Ich muss eine ganze Runde jetzt zurückholen. Ich fahren eh fast alle durch, außer Peris. Was Safety Car in dieser Runde? Nein. Ja. Beschieß! Peris wird glaube ich nochmal reinkommen, weil der ist auf Ultras. Oh man, so. da muss ich hinterher fahren. Dann kann ich sie noch nicht mal gleich rauskicken. Echt das gewusst, vielleicht ich draußen überrunden dich auch wieder zurück. Ja. Komm, mach schnell, ich will zumindest nicht hinterm Feld raus. Ach, ich komme hinterm Feld raus. Natürlich kommst du hinterm Feld raus. Egal, jetzt heißt pushen, pushen, pushen. Haha, <lacht> Verstappen auf Medium, Ericsson auf Soft und Perez auf Ultras kämpfen gegeneinander auf der Geraden. Versuche jetzt einfach mal ein wegen zu pushen. Ich tue jetzt so, als wäre das mein Rennen hier. Als wäre ich nicht eine Runde zurück. Damit ich sehe, was drin gewesen wäre. Wenn der safety kann eine Runde gewartet hätte. Verstappen ist hinter Peres gefallen. Verstappen wurde abgedrängt. Peres muss eh rein, weil der Ultras drauf hat. Mhm. Ich habe zumindest mein Racing-Action. Das wollte ich ja. Und am mm. Ende nehme ich noch einen raus, dann kriege ich einen Punkt, dann bin ich happy. Bottos. Ja. Dann hat zumindest keiner der vorderen Fahrer Punkte geholt. Ja. Und ich muss Peres noch zu seinem Podium verhelfen. Nee, nee, Ocon holt den Sieg, da bin ich Ja, zu Ocon den Sieg und Peres Zweiter. Peres muss noch mal reingehen, das... Also kriegst du das ich nicht hin. Ich finde ja. da schon einen Weg, glaub mir. Ich hätte ja gerne jetzt äh, Flaggen angehabt. Hätt ich kenne schon die Flaggen von Verstappen. Er ist zu weit weg. Boah, was macht Bottas da vorne? Der fährt rennen. Na, ich meine, der, der ist so langsam durch die Kurve, der kann auch nicht mal mithalten mit dem Williams. Der hat einen riesigen Motor. Schau mal, ich, wie ich die überhole hier. Das wäre ein Sieg für mich geworden, wäre ich nicht die Runde zurück. Ein Sieg. Jetzt ja. schau mal, wie ich da am Bottas vorbei bin. Wen hast du abgeräumt, in den ich dann reingefahren bin? <lacht> ähm, ich, der alte... Führende. Schau mal, Bottas wurde überholt. Ich glaube, der, der wird Zehnter. Oh Gott, diesen Körper hasse ich. Fernando Lonser Platz 5. Leider. Wieso leider? Weil Lenz wohl dadurch nicht mehr Fünfter ist. Ja und was ist daran so schlimm? Oh Van Dorn, du hast Platz 2 hergegeben an Seins. Und Seins holt sich glaube ich jetzt Platz 1. Das lasse ich nicht zu, wenn er auf P1 ist, muss er dran glauben. Ja Seins ist halt auf weicheren Reifen, ich weiß nicht ob er durchfahren kann. Ist er auf Softs? Ja, der ist auf Softs. Der ist zweimal Soft angefahren bisher. Der ist auf drei, drei Runden Soft hat er auch hinter sich. Und davor? Schau mal. Du kannst ja mal schauen, wie viele Stops er hatte. Also Ultra, er war davor schon. Ultra Soft, Soft ist seine Reifenmischung bisher. Ach scheiße. Das heißt, er Ä fährt durch. Nein, der holt sich nochmal. Wobei. Das ist die zwei Stop, die ich gefahren wäre. Kann es sein. Kann es sein, dass er zweimal Ultra gefahren ist und dann auf Soft gegangen ist? Nee, nee, er hatte davor soft. Das weiß ich sicher. Auf jeden Fall sind seine Softs gerade nur 4 Runden alt. Ja, es kommt doch hin. Ultra, soft, soft. Er hat doch gerade die frischsten Reifen im Feld mit dir. Und Perez, aber Perez hat halt so langsame Reifen. Boah, das ist jetzt noch neunter, oder? Ja. Ich weiß nicht, was dafür. Der, der hat wirklich ein Motorproblem hier mal wieder. Anscheinend. Ah, wie ich mich hier an Sirotkin und Alonso saug es wäre jetzt von P4. Wäre es hier nicht die Runde zurück? Ich habe eine Idee, alle die ich überhole, tue ich dann raus, weil das wäre die Position, die ich geschafft hätte. Die hättest du geschafft, klar. Weil ich jetzt noch überhole. Ich meine halt, wenn ich nicht die Runde zurück wäre, hätte ich die jetzt alle geschafft. Sorry, Sirotken. Naja, das HDK kam ja auch erst wegen dir. Und seins vorne überholt, glaube ich, Okon. Ja. ja. Schade, schade. Ah, Ocon ist wieder vorne. Peres ist in der Box, oder? Ja, der ist halt wieder auf seinem... sich jetzt nochmal einen zweiten Ultra, wahrscheinlich. Ja. So, Ocon hat es verteidigt. Super, ich glaube an dich, Okon. Zeig, mit... dass du einen Platz nächstes Jahr brauchst. Klar, Verdorn mit... ist aber wieder rangekommen, glaube ich. Klar, wenn ihr so kämpfen... Ja, das freut mich. Vielleicht kann sich Van Dorn wieder Seins schnappen und dann ist Ocon sicher. Oder Alonso kommt an Van Dorn vorbei und dann den anderen. Oh mein Gott, die werden so langsam, die berühren sich und... Jetzt ist Van Dorn so langsam, der hätte eigentlich locker an Seins vorbeiziehen können. Seins wurde ja... Hier sind Reifenspuren im Gras, der war im Gras, oder? Nee, jetzt Van eher. Ich glaube an Ocon, der hat Chancen, wirklich hier was zu holen. An Elvandorn. Und Seins muss jetzt bald vorbeigehen, weil bald werden die Mediums besser sein. Ich versuche jetzt mal eine Attacke wieder auf Alonso. So, Seins greift an, geht innen rein und bot das Mod einfach zu. Oh Gott, das war viel zu spät gebremst. Jetzt ist mein Flügel hinüber. Jetzt kann ich meinen Aufholjagd vergessen. Toll. Sorry Alonso, das war nicht gewollt. Das oh war Mann, viel zu spät gebremst. Alonso, Alonso hat gerade in der Runde 1,5 Sekunden auf die Führenden aufgeholt. Ich hab mich verbremst. Ja, Alonso fährt auch nicht mehr weiter. Ach nö, das Alonso ja, der Zetter. Neunter. Ich hab meinen Flügel kaputt gefahren. Ach, wen haben wir hinter mir? ist nicht sie rotkin Ja, jetzt kannst du es aber lassen. Jetzt hast du deine Punkte. Ja. Nee, ich wollte noch Bottas eliminieren für dich. Ja, okay. Ich meine, du hast eh nur 33 Punkte. Du wirst eh keine Gefahr mehr werden in der Saison wahrscheinlich. So ein kaputten Flügel kann man gar nichts mehr fahren. Ich lasse ihn gleich durch, Ericsson. Ich hätte halt locker 25 Punkte holen können. Ja. Sollte nämlich das schön in der Runde auf Mediums wechseln und dann 15 Runden auf Mediums noch hinlegen. Oder ich tue. Was macht Ericsson hier? Oder ich fahre jetzt einfach Racing weiter. Ich brachte die blauen Flaggen nicht, dann habe ich zumindest Racing hier. Bottas ist da hinten auf 6, also. Und es sei ich glaube, Seins ist vorbei, oder? Ja. Oh Mann, bin ich langsam hier auf der gerade Aber jetzt ist er auf jeden Fall vorbei. Ich muss den mal wieder wegen höher schalten. Und hier sind die immer so langsam irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lance 2 ist an Bottas, vor an Ericsson vorbei. Immer dieser GP2 Driver und jetzt kriege ich meine Punkte. Also, wie krieg ich Bottas hier am besten weg? So am besten, weil er jetzt gleich drauf fährt oder? Nein, nicht du Stroll. Ich will Lass mit dem Stroll fighten. vorbei. Ich will mit Stroll noch fighten. So, jetzt hat Bottas eben Stroll ist in der in Strecke. Der, Bottas! <lacht> ich hab's nicht gesehen. Oh jetzt sehe ich die Trümmer. Unten in McLaren ist er nicht reingefahren, das war Alonso. Super Alonso, jetzt ist er auch noch raus. Aber ich habe Bottas leider nicht mehr erwischt, er hat mich zerstört bei seinem beim Versuch ihn zu eliminieren. Seid es ein Sieg, Volk von Ocon. Ich, ich, ich schau mal diese, diese Person da rechts an, die wirst du nie wieder auf dem Podium sehen. <lacht> Nein, gerade seins hat den Sieg. Ich wollte, dass der nur kommen geht. Mann, das ist der zweite Podiumsplatz für seins in Folge. Es wäre halt nicht passiert, hätte das Safety Care nicht ausgelöst. <lacht> Weil dann hätte er einen komfortablen Vorsprung das, gehabt. Schau mal, Alonso hat noch alle von Bottas überholt. Das muss wir erklären, wie. <lacht> er War langsam. Hm? Wahrscheinlich sind die selber in die Box gefahren oder so. Das kann sein. Bottas hat den Schaden. Perus ist viermal in der Box gewesen. Mhm. Oh, du kriegst sogar noch einen Punkt. Eigentlich darfst du den gar nicht kriegen, du hast keine 90% Renndistanz zurückgelegt. Ach, ich zieh das doch nicht so ernst. Na, ich sehe das so ernst. Aber eine Überraschung hier, was hat dieser Haas-Pilot nur auf 12 verloren? <lacht> Mit mhm. einer 0-Stop. War ja nur, dass ich auf meinen ersten Stop reingehen wollte in der Runde. Ja. ja, dann beschwer dich bei Hütenberg, der ist einfach da stehen geblieben. Ich scherze, sorry nochmal deswegen, aber... 25 Punkte! <lacht> ich ich wär jetzt. habe eine bekommen, yay! Ich wäre jetzt bei 133. Schau mal, das war die Abrechnung dafür, dass ich dich in einigen Rennen unterstützt habe. Dafür hast du jetzt einmal einen verloren. Dafür habe ich einmal 25 direkt verloren, mhm. anstatt die anderen ein paar Male zwei, drei Punkte bekommen. Ja, <lacht> ist so eine mathematische Gleichung. Uh, Forst India hat uns fast eingeholt jetzt in der Konstruktion für das Meisterschaft. Warum wohl? Ich hätte Paris aufs Podium kriegen müssen, dann hätten sie uns überhaupt. Mhm. Ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Wochenende. Und hoffentlich räumen die CPUs mich endlich mal nicht ab, weil ich würde gerne mal ein Rennen fahren und nicht nur den Abräumdienst spielen. Ja, und freut euch darauf. Ab nächstem, ab nächstem Wochenende habe ich einen neuen Teamkollegen. Und ja, bis dann <lacht> und ciao.